Wenn du neu auf diesem Video bist, gib dein Like oder diesen Kanal und vergiss die Glocke zu klicken. Willst du beim nächsten Video dabei sein, dann join meine Discord Community. Link ist unten in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Alles klar, alles klar, wer, wer, wer nimmt... <lacht> Hallo, und herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich bin's der Node2Gamer oder du gesagt nur no, die YouTube, weil haben wir den Jeff, den Stuart und. Äh, ja, ich wurde gekickt! Der andere wurde gekickt, super! Und das. <lacht> ich wurde und das was wir das was wir machen ist. Keine Ahnung, wie, wie können wir das Video nennen? Der wurde, äh... der wo die beste Kleidung hat gewinnt. Roblox <lacht> so, ein... Next Topmodel. Ja, okay. Nein, nein, nein, nein. Okay, das was wir machen, wir nehmen einfach ganz einen Charakter von einer Serie oder Film oder einfach eine bekannte Person. Und ja, äh, ich werde hier einmal die Motor ankommen. Nee. Und, und da, wo halt das die beste Kleidung hat oder ähnlich so aussieht wie diese Person, äh, ja, da gewonnen. Alles klar, dann werden wir mal anfangen. 3, 2, 1 und viel Glück, warte kurz Spaß. Bevor wir anfangen, welche, also wer nimmst du, äh, Senpai? Also wer ist dein? Ich nehme Homer Simpson. Homer Simpson. Alles klar. Ja, ja, ja. Alles klar. Wer, wer, wer, wer nimmst? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Dann, wer nimmst du? Also wer, wer ist dein Charakter? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein, das ist kein Charakter. Äh. Sag jetzt, hör auf Zeit zu verschwenden. Ich, ich weiß es nicht. Sag du ein. Okay, du nimmst dann nimm Goku. Das geht gar nicht. Das geht, versuch einfach. Alles klar, und du, wer nimmst du, Jeff? Such du aus. Ich, ich weiß es nicht. Alles klar, ich such für dich aus. Will Smith. Ich will ja nichts. Mhm. Warte mal, <lacht> wer ist das Name, <lacht> <lacht> da kennt Da geht nicht Will Smith, Smith. Willi, dein Ernst. Wenn du dunkler Hautfarbe. Oh oh, ich mache den Tag, ich mache den Tag. Hey, warum darfst du es auch so einschampf? Ich mache den Tag. Okay, let's go. Es sieht relativ so. Also was kann. was kann der... Was ist das für eine Hose? Nee. Oh, die, die Haare passen richtig. Passen richtig. Oh, ich muss, ich muss schauen, was ich will. Ich muss kurz eingeben. Mach einfach mal, mal das hier. Oh, nein, für mein Charakter gibt's keine Haare. Hat er einen Bart? Ich bin Bart. Oder, oh, er hat einen Bart. Er hat einen Bart. Okay, okay, okay. Äh, nein, nein, nein, nein. nein, ich mach Tiger, ne, okay. Dann brauche so Shorts. Ja, ich kann kein Bart machen. gibt's kein Bart. Es gibt keine Haare. Okay, bei mir ändert es einfach gar nichts. Aber ja, geht auch. So, jetzt Shirt. Shirt, was für ein Shirt kann ich doch nehmen. Ein, äh, das, so. hm. schauen, das sucht Ja, du? der hat meistens einen Takt. Okay. Uff, was kann ich nehmen? Nein. Ein Katalog? Ja, das wird schwer, das wird ziemlich schwer. Äh, nee. Das wird echt schwer für mich. Dann kann Mickey Maus. Hä? Ich dachte, ich muss Will Smith. Ja, du, du hast gesagt, du kennst den Typen nicht. Ja, und dann, dann habe ich gegoogelt. Okay, dann mach, mach Will Smith. Ja, mach Will Smith. Okay. Oh, ich ich habe gerade noch Roblox. Oh, okay, ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht nach gut aus. Sieht das gut aus? Das könnte gut aussehen, aber ich glaube nicht, dass es so der Attacke ist. Okay, das könnte ein bisschen der sein, aber nein, ich glaube nicht, dass du so etwas benutzt. Oh, das wird schwer, ganz schwer, ne? Oh, Ey, gibt's denn hier ein Taxiro? Sein oder? Äh, Boah, ja, Mann. Ich bin jetzt so bei so mir so läuft das richtig gut. Wenn das so sein muss, mal schauen. Adidas? Nee. Oh, was? Oh, das kannst du. Yeah. Das schon ganz genau. Ja, ich werde das für den Tag benutzen. Was mal hier schauen. Es ladet doch bei mir, okay jetzt. Oh, genau die richtige Farbe. Ja, ja, so dunkel. Ja, okay. Wie geht es bei euch? Ja, bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Ja, ganz oh, toll. Hm. mir. Was? Oh, bei ihnen läuft alles schlecht. Oh. Also bei mir geht es. Mal schauen. Es, äh, es gibt einfach nichts passendes für sein Goku. San Goku, Junge, ich finde einfach keine perfekten Hosen für den Tag, Junge. Passt das? da muss ich noch die Haare und solches Zeug finden. Ja, moin, das passt ja richtig. Oh mein Gott, bei mir läuft es ja richtig gut. Okay, dann haben wir genug von dem. Jetzt müssen wir noch mal anderes, also anderes Zeug anschauen. Also, ich warte, da gibt's noch... Wie läuft es bei euch denn? Wie geht es jetzt. Also, ja, gut. Ich muss ja. zwei Enten. Und dann bekommen. Oh, Junge! Klingelt das hier? Oh, ich bin fertig. Ich bin fertig. Okay, ja, wir haben aber noch nach Okay. Ja, äh, soll ich schon play drücken? Äh, nein, nein, nein. Wir auch noch. Okay. Oh, nein, ich glaube noch, dass ist zu der äh, Tecker Tecker ist. Jetzt, äh, Lass mal schauen. Das ist zu impassend. Nein, das ist viel zu groß. Aber das ist aber nicht selten auf null. Fakt, okay, dann muss ich. Ja, hat, hab das. Das sieht doch nicht cool aus. Oder ne, hat uns einfach. Ne, doch. Ja, ja, etwas. Guckt halt einfach weiter. Äh, der Täcker, Junge. Ich meine, es ist auch nichts passendes wegen hier. Aber heute einfach mal was passendes finden, wenn das so sein muss. Was wohl war dieser Roblox-Change wieder? Sind einfach die Sachen sind einfach viel zu groß. Ich glaube in Roblox gibt's äh, gibt gibt's nicht so eine Haare, die so selten auf null sind. Okay. Äh. Das ist mies. Das ist mies. Uh, da haben benutzen, ja geht ne, ich das hier benutzen, aber es ist auch viel zu groß, aber das habe ich schon für eine Chance. Ja, habe ich noch eine große Chance, als kleine Gesicht da, also ja, der Gesicht ist eigentlich komplett egal. Haare, geht, das muss man ganz gut haben, anscheinend. Uff, ja stimmt, das wird jetzt schwer für mich, ich muss jetzt Mädelhaare nehmen. Das wird nach so eine Teckerartig aus. Schon etwas. Alter, diese Animation. Ich weiß auch noch rassistisch trash. werden. hier hier. So. Was also haben wir schon? Ist das so? Nein, das wird zu klein. Mhm. Stuart, wie läuft's bei dir eigentlich? Hab ich doch gesagt. Ja. Na ja, gut, gesagt. Ich habe nicht, äh, hab nicht zugehört. Das, das könnte gut sein, aber ist Wieso sind die Haare so dünn? Das ist echt so ein Auto jetzt! Hab... Oh, die letzten Haare waren auch gut, die hier waren kurz. Ich glaube, die sind irgendwie viel zu klein. Ich kann ich rechts hier die Haare vergrößern oder so. Noch hier kann ich sie begrüßen. Ne? Ja, Robox kaufen, hier, ne? ja, glaub ne? Ich hab Bock auf das. Ey, Junge, das wird einfach nur schwer. Okay, danke vielmals. Ich seh wirklich viel, ne? Oh mein Gott. man läuft's übelst gut? Okay, jetzt. Okay. Ich suche jetzt gefühlt seit einer halben Stunde nach Haaren. Same. Du kannst doch einfach die Haarfarbe noch ändern, oder? Geht das? Nein, ich bräuchte eine andere Farbe, aber das ja, das muss man für Robux kaufen halt. Oh mein Gott, was? Früher war das so, dass es, nicht mal, dass es einfach umsonst war. Die spielst Geld bei gewonnen. Ja, äh, äh, ne, zu zu irgendwie. glaubt Will Smith an Gott, ne, oder? Hautfarbe. Er trägt bestimmt in, in jedem Foto ein, ein, ein Taxido. ein also ja, okay, wenn okay wenn Er fährt Er so behindert herum. Mit der Erladung. Im Mann es gibt keine schwarzen Haare. Und es gibt und es, ja, und es gibt kein Bart, die die gut passen. sind hier alle Haare Regenbogen viel. und so, Alter. <lacht> alle Farben bringen. Ja. Was also es war, wenn das nicht geht, dann haben ich alles zu sagen, die äh ja, die passen. Lass mal schauen. Oh Gott. Perfekt, wie läuft's bei dir? Oder bist, du, oder bist du schon fertig? Ich brauche noch ein Item, dann bin ich fertig. Ich benutze das hier, weil, keine Ahnung, ist das jetzt das... Was was find, hier ist kein guter Bart. Die anderen sind... Das wäre eine, aber der ist halt zu breit. Oh, warte ich das hier wieder benutzen? Habe? Oh, das ist Oh nein! Nein, nein, einfach nein. Okay, ich bin eigentlich bereit. Ich bin wirklich bereit. Okay, ich bin auch fast bereit, aber ich brauche noch Zeit. Soll ich Airpods? Ist, ist, ist äh, Will Smith reich? Ja, Junge, der ist einer der besten Film-Creators. Äh, ja, okay, rein. Rein. dann muss er reich sein. Dann, dann muss ich Airport rein. So. Ich so rein. Okay, das sieht jetzt für mich passend aus. Also ich meine, oh, nee, das sieht scheiße aus. So, das, was ich noch brauche, sind Brillen, oder? Brille, ja. Ey, soll ich anfangen? Äh, soll ich, soll ich Play drücken? Oh, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ey, wie lange soll denn das Video gehen? Ich <lacht> will das nicht fünf Jahre schneiden. Da kann ich Timelapse machen. Hast du was ich will diese Brille hier benutzen? Jetzt Gesicht. Jetzt brauch ich Gesichter. Ja, ich brauch Gesichter. So Körper, Gesicht. Und ja, da hast es auch noch voll mit Anime. Das, was ich brauche, ist einfach so ein Chilligen Gesicht. Ne? Das ist meine okay. Hm. Sollte aber das gut sein, ne? Nein. Das sieht, also ich finde es gut, ich weiß noch wie es äh, für Zuschauer ist, aber ich glaube es ist gut. Alles klar, ich werde mal bereit, ne? Ich auch... Ja, ich war auch bereit. Aber sag mal Play. Alles klar, seid ihr alle bereit? Yeah. Ja, ja. Sturt. Auf Sturt. Warte. Okay, wir warten auf dort. Wie lange hat denn Stuart noch Zeit? Uh. Keine Ahnung. Wir haben, wir, wir, wir haben gerade für 15 Minuten lang gebraucht, bis wir alles finden Mach schnell Stuart. Ja, tsch, tsch, tsch, tsch, tsch, tsch, Ich brauche noch ein Item. Ja, dann kann ich noch äh, Hosen suchen, wenn sie noch besser sind. Dennis, pack dann äh, pack dann äh, no, noch ein Foto ran. Äh, äh, wie, wie die in echt aussehen. Ja, ja, ja, ja, ja, nein, let's go. Nee, nee, nee, nee, ja, ich, du nicht, kommen, ich, ich, ich schon, Was ist du weißt, ich mein, schon? ich weiß schon dass Video ist. Also, ich glaube, meiner sieht noch echt gut aus. Also, von den Haaren. Ja, meine auch. Aber, aber, meine hat kein Bart. Ja. Meine hat keinen Bart. Wegen, es gibt keine guten Werte. Also, ich hab die wirklich gut da. Ich hab mein Bestes gegeben, aber ja, ja. Ich bin einfach. Ja, ich bin fertig. Alter, der ist gerade im 1, 3, 2, 1, Play. Oh, okay, Robert, so. okay. Jetzt werden wir mal zuerst jemand schauen. Okay, was denkt ihr gerade? Naja, also der sieht schon genauso aus, um ehrlich zu sein. Ja, das Problem ist, er ist Nein. nicht gerade so fett wie gedacht, aber ja, das, das sieht ziemlich gut aus. So, und du wärst Son Goku, ne? Ja. Also ja, ähm, es war schon das schwerste von allem. Und vor allem, ich glaube nach dass es da hinten noch so große Glatze hat, ne? <lacht> aber das, das ist <lacht> das am gegeben, also ja, nice. Eigentlich ist schön und du wärst Will Smith. Das, was fehlt, wäre jetzt der Bad, der Bad. Ich weiß, aber es gibt keine guten Bärte. und, und es gibt kein, keine Haare, die Seiten auf Null haben. Und jetzt schaut mich an. Warte, ich muss ein Foto suchen, aber hat er wirklich so eine Haare? Yeah, sorry. Er hat, ja, er hat große Haare. Wieso hast du hinten seinen Pointing? <lacht> ja, keine Ahnung. sieht cool aus. Aber ich okay, alles klar. Jetzt könnt ihr alle auf Google gehen und schauen, äh, wie sie ganz genau sind. Schon hast du? ich schon, ich, hab, ich, schon, ich schon. Okay, schau Lil Teck an, alle Little Teck anschauen und mir anschauen. Da ja, hab ich. So ein Goku, ja, wir wissen schon alle, wie der aussieht. Wow, also. ja, okay. Naja. Das, den Ponytail kannst du nicht sparen. Son Jetzt Son Goku. Was ist denn das? Oh, oh, oh. oh. Ich muss direkt... Äh, ja, er äh, hat... Äh, äh, ich meine... Äh, hat doch äh, schwarze Haare. Ja, Alright. aber das ist super-seitig blau. Ah. Gib mal SSB Son Goku ein. Äh, äh. Schau mal auf Blue. Ja, ja, okay, passt eigentlich, passt eigentlich. Alles klar. Jeff, wer, also wem gibst, gibst du den Punkt? Oh, ich muss echt sagen, perfekt. Direkt. Alles klar. Äh, Sampa, du hast einen Punkt. du dort? Wem gibst du den Punkt? Ja auch perfekt. Alles klar. Du hast zwei Punkte. wer gibst du den Punkt? Ja, ich gebe den Punkt Jeff. Jeff, okay. Ja. Und ich gebe den Punkt, Stuart. bei du hast also, gewonnen. Also, <lacht> ja. Warum laufe ich eigentlich so? Jetzt, jetzt musst du Animation. mir... Ich habe einfach gar keine Punkte, ich gebe ein. Ah. Ne, äh, naja, ich würde dir eigentlich den Punkt geben, aber halt. Die, äh, ne, ne, Pony. Wegen, ne, Pony dann. <lacht> Junge, ist das Beste, was ich gefunden habe. Also bitte, lass mich in Ruhe, ich bin ein Little Tagger jetzt. Okay, wenn das so ist. Alles klar, das was wir jetzt noch machen. Wieder runden machen, wie überhaupt 13 oder was? Nein, das war's. Okay. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Like, abonniert den Kanal, schaut äh, mir vorbei, ja. <lacht> wenn ihr nochmal so eine. Ja, ich. ich habe einfach keine Ideen gehabt, um Videos zu machen. Also einfach. einfach wir das haben jetzt vier Spiele ausprobiert, aber wir sind dann gefühlt alle äh, bei allen Autos. Yep, und das ist das einzige, was wir. <lacht> ja. Was <lacht> sie gefunden haben, bestes Spiel, ne? Und falls ihr wollt, dass wir es nochmal spielen, wir werden es nie wieder spielen. <lacht> <lacht>